Oh Junge, hier fällt man runter. Du bist so dumm, Chris. ich war ganz kurz AFK, aber oh okay. Oh mein Gott! Das ist einfach die Valerie, die Map. Ich hab die For wheel waffe Du hast die was? Oha. For wheel waffe FR. FR? Was ist denn das? Ha, <lacht> ah, Opfer. Kann ich mal das richtig ziehen? <lacht> <lacht> oh mein Gott! <lacht> <lacht> Hallo. Boah, ich bin Pferdemädchen. Scheiß Pferdemädchen. Guck mal, Hosen. Ah, Hosen. Mann, willst du keine Hosen annehmen? Nee, ich bin lieber... Oh mein Gott, man macht mir noch schaden. ich gesehen. Nee, ich bin lieber in Unterwäsche. Au, au, ja. aua. Ja, das sehe ich auch gern. Scheiße, ey, äh, äh. nee. Oh mein Harry Gott! Harry Potter Wizard! <lacht> ich hab die Macht. Nein, Chris. Nein. Nein. Nein, Chris, wir wie Team, wir team, wie Team. Das hat ja viel gebracht. <lacht> lass mich Ruhr. Okay, ich lass... Okay, Chris. Auf, oh, nö. Ja, auf, Chris. Ich muss hier einfach Sachen. Nein, Chris wie Team, okay? Eig eigentlich ja, okay, verarschen. Ja, eigentlich verarschen, ja, okay. <lacht> <Chris>. <lacht> Der <lacht> ja. unfair, du hast die <lacht> Nein, das ist halt die normale Bombe. Ja, was ist for für eine Realwaffe? Oh, Oh! Ich wollte ihn doch teamen. Ah, stimmt ja. Oder ich nicht? Go. Auf Tuga. Ja, Tuga pranken. Hör auf mich zu kämpfen. Steven. Steven. Du, ja. du bist ein Verräter. Verräter. <lacht> oh mein Gott. Ey, nein. Komm her, Dorf. Du tu ich das Ding, ne? Komm her. das Ding. Kuga kommt nicht mehr hinten Druck, klar. Woher hat er die immer? Man muss ihn die echte wegnehmen. Okay, Chris, wir gehen auf meinen, wir gehen auf Server. Okay, schwöre, dass du nie... Bei Walla, ja, wir gehen ich jetzt schwöre. Teams, <lacht> bei Walla? <lacht> <lacht> bei Walla, ich schwöre. <lacht> okay. Ein Hund heißt bei Walla. Oh, <lacht> Dein Hund heißt bei Walla. Oh, das ist fuck? Das ist ein schöner Name. Das ist mir das ist so egal, da steht bei Walla, lass mich. Guck mal Camper. So wie ist, was hier passiert. Ich habe doch keinen Camper, nein Schuss. Junge, du bist so unfair, du bist schnell und hast ne. <lacht> <lacht> ja. Oh, geil ist alles mehr, geil, ja. Ja, bitte, bitte, Ja, geil. So viel Footage für das Video, Alter. Je näher du kommst, desto schneller werde ich das hier <lacht> Tschüss! Hallo, Chris! Team, okay? Nein! Ich dachte, wir team. Ich wette, Steven hackt. Guck oh, okay. mal, ja. oh, ich hab ihn geblendet. Ja, jetzt ist es nicht. Oh, Steven, oh. du bist. Tu gerade ein bisschen teamen. Okay. Ey, bei mir. Komm, 1 gegen 1 Nahkampf. Nein. <lacht> <lacht> Warum teamt ihr jetzt überhaupt? Warum teamt jetzt überhaupt? Ich krieg doch ganz vorne. Weil du unfaire Waffen hast. Komm mal, das ist doch unfair.